In dem Video geht es darum, dass wir Kinder Gottes durch den Heiligen Geist geheiligt sind. Wir anfangen sollen, im Geist zu leben. Das können wir nur, wenn wir uns auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen und auf seine Führung. Wenn wir seine Kraft durch uns wirken lassen. Wie mich in dem Video des Öfteres vom 1. Petrusbrief Brief, erzähle aber auch persönlich, was ich mit Gott erlebt habe. 1 Petrus 1, Vers 2 bis 5 Gott der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt, und der Geist hat euch geheiligt, so sodass ihr nun Jesus Christus gehorcht, ihm nachfolgt und durch sein Blut gereinigt seid, durch euch Gnade und Friede immer reicher zuteil wird. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten reinen und unvergänglichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt, beschützt werdet zur Rettung, die bereit steht, der letzten Zeit offenbar zu werden. Gott hat uns erwählt, seine Kinder zu sein. Es ist so ein großes Geschenk, wofür wir wirklich dankbar sein können. Was ganz, ganz wichtig steht schon hier am Anfang im Text. Da steht, dass Jesus uns wiedergeboren Das heißt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Unsere alte Natur wurde mit Jesus ans Kreuz genagelt. Wir sind gemeinsam mit Jesus Hand in Hand wieder aufgestanden. Wir tragen dann seinen Namen. Deshalb lassen wir uns auch auf den Namen von Jesus taufen. Denn er lebt in uns. Das bedeutet auch, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern Kinder Gottes. Als Kinder Gottes lassen wir uns nicht mehr von unserer alten Natur leiten, sondern vom Heiligen Geist. In Römer 5 8 bis 9 heißt es. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind und so weiter. Das steht, als wir noch Sünder waren. Aber dadurch, dass wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht worden sind sind wir keine Sünder mehr, wir sind Kinder Gottes. All unsere Sünden wurden uns vergehen, sie wurden von uns gewaschen. Mehr als das, bei der Taufe werden wir von der Macht der Sünde befreit und somit auch vom Tod Wir gehen vom Tod ins Leben über. Jesus macht uns lebendig. Und dem sollten wir uns bewusst sein. Es gibt so viele Leute, die immer noch sagen, dass wir Sünder sind, dass wir nicht anders sind als andere, aber das stimmt nicht. Wir sind keine Sünder mehr, sondern gerechtfertigte Kinder Gottes. Als Kinder Gottes sollen wir ablassen vom Alten, was gestorben ist, anfangen, uns im Heiligen Geist leiten zu lassen. Jesus sagt beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern, dass sie bereits rein sind. Und so sind auch wir rein. In Johannes 13,10 Jesus spricht zu ihm, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein. Damit sagt Jesus, dass wir wirklich rein sind. Wir können zwar noch sündigen, es zeigt, das Füße waschen. Aber Jesus will uns dann immer wieder die Füße reinwaschen, wenn wir zu ihm kommen. Und uns aufmerksam machen, hey, du hast gesündigt. Wir das zurechtweisen, durch den Heiligen Geist, manchmal auch durch andere Kinder Gottes. Aber wir sind rein. das ist mir persönlich echt schwer gefallen, das anzunehmen. Wir sind rein, wir sind durch Jesus geheiligt. Wir gehen noch den Weg der Heiligung durch, aber wir sind schon geheiligt und es war für mich schwer, es anzunehmen. Aber es ist die Wahrheit. Es ist das, was Jesus sagt. Weiter mit 1. Petrus 1, Vers 6-7 bis Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine kurze Zeit viel Versuchung, Prüfen erdulden müsst. Dies dient dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gott vorher geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also bewährt wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Als ich Gott in mein Leben eingeladen habe und meinen Heiligen Geist empfangen habe, hat er mich erstmal seiner Liebe überschüttet und mich aufgebaut. Irgendwann ist eine Phase gekommen, wo die Versuchung und Prüfung zugenommen haben. Es war auch mit Leid verbunden. Gott tut alle ermahnten Süchtigen, die er liebt. Die Prüfung dient dazu, unseren Glauben zu vollenden, damit wir reifen und stärker werden. Ich habe oft Dinge falsch gemacht, aber es ist nicht schlimm, wenn wir was falsch machen. Gib uns Gott immer wieder die Chance, es richtig zu machen. Er bringt uns immer wieder in Situationen, die so ähnlich sind, wie wir unseren Glauben bewähren können. Wenn wir die Prüfung bestehen, damit sich bestätigen, ob das, was du glaubst, das auch Bestand hat in deinem Leben, dann ist das ein lebendiger Glauben was sich auch in Taten ausdrückt. Gott gibt uns nur Prüfungen, die wir auch bestehen können. Manchmal zeigt er uns konkret Dinge, die wir tun sollen. Manche davon scheinen so groß, dass wir sie nicht selbst schaffen können. Aus eigener Kraft ist es uns oftmals nicht möglich. Was Gutes, ist, Gott hilft uns. Den Prüfungen geht es um Vertrauen und um Glauben. Vertrauen wir Gott, dass er uns hilft, dass er uns durchbringt, dass er uns seine Kraft schenkt. Aber wir können uns gewiss sein, dass er uns immer beistehen wird. Er lässt uns nicht allein. 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9. Ihn, Jesus, liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und ihn jubelt ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude zu. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung, das Heil eurer Seelen. Das Ziel unseres Glaubens ist nicht die Rettung unseres irdischen Körpers, denn der wird vergehen er wird sterben. im Himmel werden wir einen neuen, reinen Körper bekommen. Das heißt, Ziel des Glaubens ist die Rettung unseres Seelen, unseres wahren Seins, unseres Geistes. In Johannes 4, Vers 24 steht, dass Gott Geist ist. So wie Gott Geist ist, sind auch wir Geist. 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Schon die Propheten wollten über diese Rettung mehr wissen und sagten voraus, was Gott euch zugedacht hat. Und der Geist wirkte in ihnen und sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit er sie hinwies, dass er ihnen die Leiden von Christus und seine Herrlichkeit bereits damals ankündigte. Es wurde ihnen gesagt, dass sich das nicht zu ihrer Zeit halten würde sondern viele Jahre später in eurer Zeit. Und nun wurde euch diese Botschaft durch diejenigen verkündet, die in der Kraft des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandt wurde, zu euch gepredigt haben. Und sogar die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. Jetzt wieder was ganz Wichtiges. Es wurde zu den Leuten gepredigt. Und denen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, von seiner Kraft, sind nicht aus sich selbst rausgepredigt. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 14. Bemüht euch daher um ein klares nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die ihr wird in der Offenbarung von Jesus Christus. Gehorch Gott, weil ihr seine Kinder seid. Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschen. Früher wurden wir von Dingen beherrscht, aber durch den Heiligen Geist. Es wir nicht mehr unter dieser Macht. Wir können davon loskommen. Was bei mir wichtig war, um eine schlechte Angewohnheit loszuwerden, war, dass ich aufhöre, mich von meinem Körper, meinen Gefühlen leiden zu lassen die hat mich oft in die Irre geführt. Das hat mir konkret der Heilige Geist gezeigt, dass ich anfangen soll, mich von ihm leiden zu lassen. Er hat mir dann auch die Kraft geschenkt, es durchzuziehen. Aber es war nicht leicht. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir vermehrt mit geistigen Angriffen zu kämpfen. Wir sind zwar von der Macht der Sünde befreit, aber dann kommt die Versuchung, dann kommt der Feind, der uns angreift. Er will uns verhindern, dass wir weiter wachsen und dass wir in dem leben, in dem wir leben sollen, im Geist und nicht mehr in der alten Natur. Ich habe zum Beispiel einen Augenblick, da habe ich Gott in mein ganzes Leben einladen wollen, in meine Träume. Ich bin ein bisschen auf Abwägen gekommen, aber ich wollte es wieder neu sagen zu Gott, dass er in mein ganzes Leben kommt und auch in meine Träume. Als ich das vorhatte, mein ganzer Körper dagegen geschrien, wollte es verhindern und auch all meine Gefühle wurden stark und laut dagegen. Und wenn ich nur auf meine Gefühle und meinen Körper gehört hätte, hätte ich das nie gemacht. Es war so stark. Und es war wirklich schwer, das zu überwinden, aber ich habe mir dann gedacht, okay Michael, was möchtest du? Du möchtest doch komplett mit Gott leben. Du möchtest ihn in deinem ganzen Leben haben. Auch wenn es schwer war und es sich nicht richtig angefühlt hat, es hat sich auf keinen Fall richtig angefühlt, habe ich es trotzdem gemacht. Ich habe dann wieder Gott in mein Leben eingenommen und in meine Träume eingeladen. es wollte einfach der Feind verhindern, den er von außen auf mein Körper eingelegt hat. Das war auch schon öfters so. Auch noch danach, dass wenn ich was Gutes tun wollte, dass mein Körper dann gesagt hat, hey, ich möchte was essen oder dass ich müde wurde auf einmal. Der wollte mich abhalten, Gutes zu tun, was muss ich dann mit dem Heiligen Geist überwinden? Und es sind dann so geistige Kämpfe, die ich habe. Wenn ich weiter auf den Körper hören würde, dann würde mir so viel entgehen, würde ich so viele Dinge nicht tun. Wie gesagt, der Feind, der kann unseren Körper manipulieren, kann dafür sorgen, dass uns kalt wird und dass wir müde werden, Hunger haben. Es gibt wirklich böse Geister, die dafür sorgen, auch wenn auch wir Kinder Gottes sind noch davon betroffen. Ich habe einen Vortrag gehört, in dem man aufgezählt hat, was für böse Geister es gibt und wofür die verantwortlich sind, da hat eins bei mir zugetroffen, ich hatte seit Tagen kein Sättigungsgefühl mehr beim Essen. Es war ein böser Geist, der dafür gesorgt hat. Der Heilige Geist hat mich durch das Video darauf hingewiesen. Dann habe ich direkt danach, in Jesus' Namen, den Geist befohlen, von mir zu weichen. Und dann hatte ich wieder ein Sättigungsgefühl. 1. Petrus 1, 15-25 bis es soll in allem, was er tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut so sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat, von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünden zum Opferlamm Gottes wurde. Und vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt. Doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch offenbart worden, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt er nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben. Denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit. Eure Seele wurde durch Gehorsam gereinigt, als er die Wahrheit Gottes angenommen hat. Deshalb sollt ihr euch wirklich mit einem reinen Herzen lieben. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit lebt. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell, wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort Gottes, des Herrn, bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Hier erfahren wir, dass wir durch das Wort Gottes wiedergeboren werden, wenn wir daran glauben. Wir erfahren auch, dass es wichtig ist, es anzunehmen. Eure Seele wurde durch Gehorsam gereinigt, als ihr die Wahrheit angenommen habt. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, dem Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1 Petrus 2, Vers 1 bis 3. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug, Euchelei Lei und Neid und alles üble Nachrede. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch dem Wort Gottes, damit ihr durch sie wächst zum Heil. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, hier wieder der Aufruf Dass wir uns aktiv bemühen sollen, Gottes Wort zu hören. Das ist was ganz Wichtiges. Dass wir dranbleiben, regelmäßig. Um Gottes Wort lesen und es hören. Damit wir auch die unverfälschte Milch bekommen, benötigen wir den Heiligen Geist. Es gibt viele, die falsche Dinge predigen, die aus ihrem eigenen Verstand heraus predigen. Theologen, die nicht mal an Gott glauben. Oder Pastoren, die gerade auf Abwägen sind. Die Bibel warnt uns immer wieder, dass es falsche Lehrer gibt, die uns verführen wollen. Da brauchen wir den Heiligen Geist, um zu erkennen, was richtig ist. die Person, die gerade predigt, in der Kraft des Heiligen Geistes, und ob das, was sie sagt, von sich selbst kommt. Oder vielleicht sogar vom Bösen. Deshalb finde ich es besonders wichtig, nach der Gabe des Heiligen Geistes Ausschau zu halten uns auszustrengen uns dazu befähigt, zu erkennen, in welchem Geist jemand ist, die Unterscheidung der Geister. Ich habe deshalb auch konkret dafür gebetet, dass Gott mir die Gabe schenkt. Das empfehle ich dir auch. Ich halte es für die wichtigste Gabe in der heutigen Zeit, weil heute sind so viele Verführer unterwegs, wie falsches predigen. Mir hat Gott gezeigt für die Videos, dass ich nicht das sage, was von mir selbst kommt, ich soll nicht eigene Meinung hinzufügen. Ich soll das sagen, was ich von Gott gelehrt bekommen habe. Und natürlich auch das, was ich persönlich mit Gott erlebt habe. Es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht unser eigener Lehrer sind, sondern dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit einleitet. Wenn wir die Bibel lesen, es ist der Heilige Geist, der uns das Verständnis schenkt, der uns die Augen dafür öffnet. Damit wir den tieferen Sinn hinter den Worten verstehen, brauchen wir oftmals den Heiligen Geist. Alleine können wir es nicht mit unserem eigenen Verstand. Es ist auch schön zu wissen, wir müssen nicht mehr intelligent sein. Petrus war auch ein einfacher Fischer. Aber der Heilige Geist hat ihm viel Verständnis und viel Einsicht geschenkt. Und so kann das auch bei uns machen. Es heißt, dass wir uns Gottes Weisheiten und Wahrheit nicht erarbeiten müssen. Der Heilige Geist offenbart sie uns, er schenkt uns die Wahrheit und Weisheiten. Aber was wir tun sollten, ist zu arbeiten, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, während wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Öffnet uns der heilige Geist die Augen. Deshalb bete ich erstmal zu Gott, bevor ich in der Bibel lese. Ich bete dann, heiliger, lieber Vater, ich danke dir für deine Führung. Ich bitte leite mich zu den Bibelstellen, die ich jetzt brauche, die du für mich vorgesehen hast. Schenk mir deine Weisheit. Zeig mir deine Wahrheit. Danke, Vater. Amen. Kannst du kannst natürlich noch Persönliches hinzufügen. Mache ich auch noch. Das ist nicht immer so kurz. Aber Hauptsache ist, dass es von Herzen kommt. Dass du auch glaubst, was du sagst. 1. Petrus 2, Vers 4 bis 8 Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, den er wählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Durch Jesus Christus. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der ihnen Ärger bereitet. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Hier ist die Rede von einem geistlichen Tempel. Denn wie Jesus schon gesagt hat, ist sein Königreich nicht von dieser Welt. Es ist im Geist. Jesus ist der Eckstein. Wir als seine Kinder werden mit in die Mauer eingemauert. Wenn die Leute über Jesus stolpern, dann stolpern oder krachen sie auch an uns, dann nehmen sie Anstoß an uns. Jesus hat gesagt, die Welt hat ihn gehasst und genauso hasst sie uns. ist auch der Heilige Geist in uns der die Sünde von anderen offenbart. Deshalb können wir rein mit unserem Verhalten die anderen verärgern, weil sie dadurch sehen, was sie falsch machen. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Ihr sagt Petrus wieder, wir sind ein heiliges Volk Gottes, wir sind. 1. Petrus 2, Vers 11 Geliebte, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Welche Versuchungen können uns schaden, weil sie oft voller Lügen sind, schlechten Geräte oder Verherrlichung von falschen Dingen uns dem bewusst aussetzen, kann es uns schaden, unserer Seele. Gott hat mir einmal gezeigt, dass ich ein Videospiel nicht spielen sollte. Ich habe es trotzdem getan. Es hat meiner Seele geschadet. Davon habe ich erst kürzlich im Video berichtet. Mir hat auch Gott ganz persönlich gezeigt, dass so weltliche Musik mir schadet. Oftmals können wir es der Musik aber nicht wieder entziehen. Ich läuft ja in den Supermärkten, bei mir auch mal auf der Arbeit. Da habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich den Text von der Musik in meinem Kopf umgeformt habe und mit dem neuen Text mitgesungen habe. Also ich habe die Lügen quasi durch Wahrheiten das ersetzt heißt, oder durch Lob Gottes, so wie es halt gerade gepasst hat. So habe ich mich den Lügen entzogen dem schlechten Einfluss. 1. Petrus 2, Vers 12 Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Menschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Wer zum Leben im Geist erfährt, der Vers in Römer 8. Du erfährst auch, dass nur diejenigen zu Jesus gehören, die auch seinen Geist haben. Im Vers 16 steht, dass Gottes Geist uns tief im Herzen bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind.